Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Alexe. Oh, Duras. Duras, Duras. Du bist auch nicht so unbesiegbar, wie ich gedacht hatte. Ja, es kann weitergehen. Go. Ich bin schwer enttäuscht von dir, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, was ist das? Sieht aus wie so ein Huhn. ey. Uh, was haben wir denn da unten? Bleibt mal gut stehen. Ich hab nämlich was gefunden. Hm. Oh, ein Versteck. Oh, nice, nice. Ah. <lacht> nice. Alexid. Großer Elixir-Beutel. Kleiner Haltrank. Ja, ein Versteck. Ach, schön. Was haben wir noch? In drin ist doch bestimmt was. Ich höre auf jeden Fall Monster. Eigentlich was gehört zu haben gerade. Oh, hier kann ich nichts looten. Ich mache mal hier auch einen kurzen Screenshot. Da liegt eine Leiche. Oh, da liegen zwei Leichen und so ein, eine kleine Ratte. Ausgewichen. Oh, ich brauche Ausdauer. So. Auf die Fresse, Mann. Ruby. Ruby, Ruby, Ruby, Ruby. Outlaw? Ach, das sind Outlaws. Outlaw, Okay. Kleiner weißer Stern. Wer ist diese Ruby? Sag mal aber nicht, die haben hier zu dritt, zu viert, vier Outlaws, haben gegen so eine scheiß Ratte verloren. Dann sind das aber ganz, ganz schlechte Outlaws. Die haben wohl das Trainingslager geschwänzt. Rubis aufzuziehen. uns diese Bieste nicht so viele Probleme machen. Jetzt sind diese Mistbücher nach oben gekommen. Hey, ihr Okay, langsam habe ich mich ans Kampfsystem so einigermaßen gewöhnt. Es war noch nicht, es äh, ist noch nicht ganz perfekt, aber es geht einigermaßen jetzt so, dass ich nicht komplett abkacke im Kampf. Oh, Hi Duras. <lacht> Wie klein die Welt auch ist, warte kurz. Auch nicht fertig, yo. hier ist doch noch ein Haus, das ich looten kann. Ja, ich sehe doch schon direkt Elex. Doch noch was. Oder auch nicht. Hm. Oh, da hinten ist eine kleine Seuchenratte. Zwei sogar, oder? Ja, die eine trinkt Die hole ich mir. So. Oh, was ist das denn für Leute? Ich glaube, das sind Banditen wir auch schon gleich unsere nächsten Opfer. Weiß nicht, ich habe keine Pfeile mehr. Ey, ihr da. Ja, das sind Banditen. Komm her. Ja, einer hat wieder eine richtig geile Axt. Oh, fuck, die können rollen. Oh, ich muss mal warten, bis die nah genug dran sind. Alter, hier! Ey, hier sind Banditen! Ey, hier sind Banditen! Ey, hier sind fucking Banditen, du blindes Stück Scheiße! Warte, ich flieg mal über den. Hallo, jetzt greift doch die Banditen an! Ey, diese KI ist so dämlich, die ist so dämlich! Nein, fokussier den Hornwolf! Der ist ja auch nicht zuerst gekommen. So. Ey, ohne Witz, wie dämlich die KI gerade ist. Ist ein bisschen enttäuschend. Jetzt greift die Scheißbanditen an. Danke. Vielleicht hat der Typ auch einfach nur... Vielleicht ist er nur sehr kurzsichtig, wer weiß. Vielleicht hat er die gar nicht gesehen. Oh, Alter, wie geil, der hat ein Kettensägenschwert. Oh, wie geil ist das denn? Der hat ein fucking Kettensägenschwert. Komm, ich helfe dir mal. Die sind für mich noch zu hoch, aber nicht für ihn. Alles, was ich tun muss, ist ausreichend. kommen Lol, der ist tot. Ach ne, der ist bewusstlos. Er steht doch mal wieder auf irgendwann. Warte mal, ich habe eine Idee. Hier können die nicht hoch. Oh, fuck. Der hat den... Der hat die steh auf, Duras. Duras, steh auf, Duras, Duras, Duras. Hallo, kann ich ihn irgendwie wecken? Scheiße. Nicht während du angegriffen wirst. Scheiße. Wie schwach ist er denn? Alter, ich bin ja mega enttäuscht von dem. Der ist ja richtig schwach. Steh auf, du faule Stück. Fuck. Fuck. Ich glaube, so wird das nichts. Ich habe eine bessere Idee. Und so sterben. Ach, Mann. Alter. Du, Rast, Du bist eine Enttäuschung. Du bist vielleicht eine Enttäuschung, ey. Wo habe ich denn das letzte Mal gespeichert? Ach, da. Also los. Geh weiter. Ich habe das Vertrauen nicht verloren. Ich hab's verloren. Ich kann auf jeden Fall keine so starken Monster anlocken. Also alles, was einen Totenkopf hat, das wird auch Duras wahrscheinlich killen. Schade, ey. Da war mein Plan so gut. Die Entwickler haben auf jeden Fall aus Gothic gelernt. Das merkt man. Weil also in Gothic könntest du auch den Endgegner bei manchen NPCs pullen und die würden nicht sterben, weil die einfach wirklich unbesiegbar sind. Hier ist kein Versteck. Da aus wie eins. Das ist mal bald... Ich find's geil, dass er wartet, bis ich in der Nähe bin, bevor er angreift. Mit dem äh, Vieh hier. Das Vieh ist so Gehen. höflich und erwidert das Warten. sieht aus wie die Zuflucht. Apia ah, ein Teleporter. Will ich doch hoffen. Ich komme klar, danke. Vergiss nicht, du bist schwach. Du brauchst etwas, um dich zu verteidigen. Sieh dich ruhig bei uns hier um. Wer weiß, vielleicht schließt du dich eines Tages sogar in Basakan an. Ja. steht es um die Separatisten hier in Nidan? Separatisten? Diese Splittergruppe der Alps? Ich hörte, das seien Terroristen. Hm. Splittergruppe der Alps. Immerhin kämpfen sie gegen die Alps. Immerhin kämpfen sie gegen die Alps. Die Separatisten sind unseren Feinden auf jeden Fall am nächsten. Es sind immer noch Alps, auch wenn sie nicht mehr der Direktive der Alps folgen. Diese Terroristen verstecken sich und operieren aus dem Hinterhalt. Also pass besser auf, wenn du mal einem von ihnen begegnest. Mach deinen Weg, Flüchtling. Ich muss jetzt gehen. Ich bin ganz oben, bei meinem Warlord Ragnar zu finden, wenn du mal wieder Schützenhilfe brauchst. Bei deinem Warlord. Drücke L, um dein nächstes Missionsziel in deinem Adjutuloloa zu markieren. Refugium der Separatisten. Gestohlene Gerätschaften. Ein Krieger der Berserker. Der berserker Dura scheint ein vielversprechender Waffengefährte zu sein. Möglicherweise eine gute Verstärkung. Nein! Der Typ ist schwach wie Sau. Der ist so schwach. Kann ich nicht irgendwen anders haben. Ich mag ihn nicht. Er stirbt mir zu schnell. Wir machen jetzt auf jeden Fall mal was hier. ich das verfolgen? Da. Feldzug. Y. Ah. Teleporter von Goliath wurde aktiviert. Das freut mich. Ich hoffe, ihr habt dort auch Kleriker. Wahrscheinlich ihr nicht. Halt! Dein Gesicht kenne ich nicht. Vor kurzem ist dein Gleiter der Alps über Edan abgestürzt. Darum ist es besser, wenn wir Nebelkrähen alles und jeden kontrollieren. Man kann schließlich nie wissen, was die Alps im Schilde führen. Da hast du aber sowas von Recht. Duras kennt mich. Kein Grund zur Sorge. Warte mal, sehe ich aus wie ein Alp? Ich antwort, antworte mal ähm, ein bisschen frecher. Sehe ich aus wie ein Alp? Hm, hm, was war denn das gerade? das Elex verseucht, siehst du jetzt nicht aus. Gut, das Argument lasse ich gelten. Trotzdem verstehst du sicher, dass man nie vorsichtig genug sein kann. Eine letzte Sache noch, bevor ich dich passieren lasse. In Goliath wird nicht geklaut und die Waffen bleiben stecken. Nicht mehr, aber auch nicht weniger erwarte ich von dir. Schon klar. Gut, dann heiße ich dich im Namen der Berserker willkommen. Manchmal. Äh, mir ist das so die letzten Folgen aufgefallen und zwar ist die Musik teilweise echt laut bzw. sind die Stimmen richtig leise. Oh, hey, die Musik-Lautstärke ein bisschen runter auf 70. Das sollte reichen. Eigentlich könnte ich auch ein hier hiervon machen. Ah fuck, ich war im Bild. Hey, nochmal, nochmal, ich habe nicht gesehen. Also, falls es doch irgendeine Möglichkeit gibt, das Interface auszublenden oder vielleicht in die Ego-Perspektive zu wechseln, dazu, ähm, schreibt es mir bitte in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Und ich bin sehr faul. Ich würde, ich, ich werde wahrscheinlich vergessen, es zu googeln. Ach, nebenkralle Einmal Kralle halten. So viel zum Thema nicht klauen, obwohl die lag da einfach so. Das ist Drogstruhe, alles klar. Öffnen verboten, die ist aber eh leer. Suchst du was Bestimmtes? Das Druck? Nee. So, wir sind hier in Goliath. Dann quatschen wir nochmal ein bisschen mit Druck. Wer sind die Nebelkrähen? Die meisten Krieger in Goliath gehören den Nebelkrähen an. Sie sind neben dem Eisenclan und dem Hammerclan der dritte Clan in Goliath. Der Clan der Nebelkrähen steht für das Gleichgewicht und die Ordnung. Warlord Ragnar, höchst selbst, ist ihr Anführer. Wer? Jetzt sag nicht, du hast noch nie von Ragnar gehört. Ragnar der Stürmische? Ragnar, Sohn von Bjar? Er ist der oberste Warlord hier in Goliath und wohnt oben in den Ruinen aus der alten Welt. Äh, Potter? Wer? Wer führt diese Stadt im Moment? Du solltest mir besser zuhören. Das habe ich dir doch schon erzählt. Solange Meister Thorald auf Pilgerreise ist, hat Ragnar, der oberste der Warlords, die Führung übernommen. Seine Behausung ist nicht zu übersehen. Er wohnt, ähm, naja, sagen wir mal, recht eigenwillig. Vielleicht hast du auch Glück und begegnest ihm im unteren Viertel. Dort sieht er oft nach dem Rechten. Aber verscherz es dir nicht mit ihm. Er fackelt nicht lange. Schon kapiert. Okay. Und denn er ist es auch, der darüber entscheidet, ob jemand bei uns aufgenommen wird. Also bau keinen Mist und halte dich an die Gesetze. Ragnar ist also quasi der Boss. Naja, Übergangsweise. So lange halt wie Thorald nicht da ist. Meister Thorald ist also nicht in der Stadt. Nein, er ist jetzt Pilger im Zeichen der Menschen von Edan und hat wichtige Dinge außerhalb dieser Mauern zu erledigen. Er wird wiederkommen, sobald seine Mission erfolgreich ist. Bis dahin hat Warlord Ragnar von ihm die Befehlsgewalt über Goliath übertragen bekommen. Ja, sagtest du bereits. <lacht> Goliath ist stark befestigt. Das ist ein Dorn im Auge, wenn ich versuche es einzunehmen. Goliath ist stark befestigt. Natürlich ist es das. Hier drin bist du sicher. Auch wenn sich unsere Clans manchmal uneinig sind, so bilden wir doch zusammen ein Bollwerk gegen die Bedrohung der emotionslosen Alps da draußen. Also, kann ich hier irgendwo unterkommen? Du meinst, ob wir ein freies Bett für dich haben? Hm. Sieh dich auf der unteren Ebene um. In der Nähe der Taverne oder bei den Setzern findet sich sicher ein Platz. Aber in fremden Häusern hast du nichts zu suchen. Machst du hier lange Finger, musst du dich dafür vor unseren Warlords verantworten. Ja, wie ein Go äh, Gothic. Ich will mir ein paar Splitter verdienen. Kannst du mit einer Waffe umgehen? Ich komme zurecht. Das ist schon mal gut. Aber packst du auch mit an? Oder machst du dir ungern die Hände schmutzig? Ja. Noch etwas? Wenn es ernst <lacht> ja. ist, dann hör dich in der Stadt um. Aber ein kleiner Tipp unter Freunden: Verkauf dich nicht unter Wert. Ah. Wo kann Auf wie viel Arbeit tun? denke ich? Sieh dich mal bei unseren Setzern um. Die stecken immer bis zum Hals in Arbeit. Ansonsten haben die Werker immer genug um die Ohren. Für jemanden wie dich, genau richtig. Und wenn du dann noch immer nicht ausgelastet bist, versuch dein Glück im Kriegerviertel. Lass dir aber ja nicht einfallen, mit Gewalt an die Splitter der anderen zu kommen. Das haben wir hier gar nicht gern. Ich hätte nicht erwartet, dass in jetzt auch mit Splittern bezahlt wird. Natürlich wird hier mit elixid splittern bezahlt. Ebenso wie die anderen Gemeinschaften nutzen wir das Elixid als Gemeinwährung. Alles andere würde auch keinen Sinn machen. Könntet ihr mit Ziegen handeln oder Kamelen? Naja. So, wir brauchen Arbeit. Wie viel äh, Dingens habe ich eigentlich? Warte mal. Wie viel Elixid habe ich eigentlich? 890. Alles klar. Müsste erstmal einen Händler finden, denke ich. Ähm, eine neue Ausrüstung beschaffen. Letzteren. Oha, das alles. Oha, das alles ist hier. Äh, Goliath. Okay. Wird ein bisschen dauern, bis ich alles mir eingeprägt habe. So von den Lokalitäten hier. War hier. Ein Fell. Sauber. Ein Fuchsfell. Sah zumindest nach einem Fuchs aus. Oder irgendwas in der Familie. Und das hier scheint eine Art Gasthaus zu sein? Taverne? Ich weiß nicht. Na? Weg der Joint. Wieder nur am Rauchen hier, ey. Am Kiffen. Besser gesagt. Nee, das ist doch keine Taverne. Huch, nein, ist das dein Haus? Verzeih, bitte. Bitte lass mich raus. Alter, lass mich raus. Ey, du Schlampe, lass mich raus. Danke. Mir gefällt so das InDesign dieser Räume sehr. Hat irgendwie sowas, äh, weiß nicht, erinnert mich sehr an Witcher. Auch unter anderem. Auch so von der Beleuchtung und so. Wenn du hier bist, um mich von der Arbeit abzuhalten, kannst du gleich wieder gehen. Jeder will etwas und ich soll es liefern. Aber darauf, wie ich das bewerkstelligen soll, weiß keiner eine Antwort. Um den Kampf gegen diese emotionslosen Alps zu gewinnen, braucht es mehr als eine Axt. Aber ein bisschen Kopfrechnen ist schon zu viel verlangt. Sollen Sie mit Ihren Zaubersprüchen doch das Zeug ran schaffen? Ich kann es jedenfalls nicht. Zaubersprüche? Zaubersprüche? Zaubersprüche, Magie, nenn es wie du willst Unsere Gemeinschaft schuftet sich jeden Tag den Buckel krumm, damit wir von diesem Hokuspokus profitieren Aber was bringt mir die Zauberei, wenn ich Hunger habe? Ich lasse mich jedenfalls nicht davon blenden Auch wenn uns die Magie vor den Gefahren da draußen schützt, ersetzt sie keinen vollen Magen Tja, du kannst ja auch ein Boot ins, in den Magen zaubern, mit dem richtigen Zauber Was kann ich bei dir kaufen? Ach, alles mögliche aber meistens liefert man mir leider nicht das, was ich in Auftrag gegeben habe. Das Zeug kannst du von mir aus haben. Solange du zahlst, merke dir meine Worte. Diese Stadt braucht mehr Planung, sonst wirtschaften wir uns noch selbst zugrunde. Ich brauche eine... auf jeden Fall eine bessere Rüstung und Waffen. Bessere auch Waffen. eine bessere Rüstung. Da kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Scheiße. Rüstungen gibt es nur bei unserem Rüstschmied. Allerdings nur für diejenigen, die sich uns angeschlossen haben. Shit. Die meisten wollen natürlich gleich den Panzer eines Erzberserkers tragen, aber der kostet. Ich meine damit nicht unbedingt Elixit. Man muss auch einiges für die Gemeinschaft getan haben. Das heißt? Wenn du dich uns anschließt, wirst du dich vom Setzer an hocharbeiten müssen. Ich würde es begrüßen. Schließlich ist Arbeit auf mehreren Händen besser verteilt als auf wenigen. Also ganz ehrlich, ich werde das Spiel auf jeden Fall mehrmals durchspielen. Ich habe schon geplant, das erste Walkthrough quasi als Let's Play zu machen und dann... Die anderen Walkthroughs ähm, im Stream zu zocken, wo ich da ein bisschen freier bin und ähm, auch schon ein bisschen was kenne. Ähm, als nächstes plane ich auf jeden Fall Berserker zu gehen, weil eigentlich spricht mich die Klasse auch sehr an. So wie die aussieht. Ich mag eigentlich sehr gerne so diese krieger Tankklassen. klassen äh, Du hast auch sicher Sachen im Angebot, die nichts kosten. Persönlichkeit 4? Soll ich es mal versuchen? Nicht genug. Okay, scheiße. Ich will Gut. Sieh dich nur um. Scheiße! Ich hätte jetzt eigentlich gehofft, dass er sagt, zeig mir deine Waren. So weißt du, quasi so ein altes Easter Egg, so eine alte Anekdote an die guten alten Gothic-Zeiten. Ähm. Was habe ich denn zu verkaufen? Rostige Äxte, Eisenstangen, den Setzerbogen, den benutze ich doch noch, oder nicht? Ich kann auch Sachen verkaufen, die ich gerade ausgerüstet habe, das wäre ja mega dämlich. Warte mal. Möchtest du den Handel abschließen? Warte mal, nein. Äh, wo sind denn jetzt meine... Äh, hä? Wo sind denn jetzt die Sachen, die ich äh, handeln möchte? Tatsache, ich kann die Sachen, die ich ausgerüstet habe, auch verkaufen. Das ist ja voller Scheiß. Okay, und wie äh, mache ich die jetzt wieder? Schließen, Backspace. Handel zurücksetzen, Y. so. Ich will... So, warte. Jetzt müssen wir aufpassen. rostig habe ich nicht ausgerüstet, sonst wäre so ein blauer Rahmen um das Symbol. Und Setzerbogen anscheinend auch nicht? Hä? Amulett des Abenteurers. Warum habe ich denn das nicht ausgerüstet? Ja, ich bin gerade ein bisschen perplex und verwirrt und weiß nicht, was die von mir wollen. Habe ich das nicht ausgerüstet? Hä? das ist ein Ding. Einhändig. Ey, jetzt habe ich doch ernsthaft meine Axt verkauft. Ey, ohne Sch Scheiß, was soll die Kacke? Jetzt habe ich meine Axt verkauft. Man kann seine ausgerüsteten Gegenstände verkaufen, was schon totaler Bullshit ist. Und Ich will. Gut. Ähm. Und mir wird nicht mal angezeigt, dass die ausgerüstet ist, obwohl ich die ausgerüstet habe. Warum glaub, zum Fick auch immer. Kommen. Das ist ein bisschen merkwürdig. Ich okay. Warte. bin was enttäuscht. Oh, ziehen wir das noch an? Ich will. und da verkaufe ich ja nicht meine meine Sachen. Aus die Gax kann ich einmal verkaufen, so das ähm, die Werkerhose, Rüstung plus 3. Nee, ich meine, ich habe eine bessere. An. So. Könnte eigentlich äh, hier. Oh. Mal diesen Schrott den ganzen verkaufen. Oder ich lasse das erstmal, warte mal. Was hast du? Beil. Schaden plus 8. Stärke. Uh, da brauche ich 33. Ich habe aber nur 10. Zwinge. Die Gags, dunkelgrüne Stoffkapuze. Die könnte ich anziehen. Hole ich mir. Ja, habe ich schon. Okay. Das ist alles, was ich kaufen kann hier. Wo ist eigentlich mein Warenkorb? Ach, hier. Okay, das ist mein Warenkorb. Äh, Handel akzeptieren. Und dann setzen wir die Kapuze auch gleich mal auf. Nice. Jetzt sehe ich aus wie ein Waldläufer. Mit einem Tanktop. So, die Folge ist aber schon wieder vorbei, Alter. Die ist schon wieder Überlänge. Ähm, speichern. Danke fürs Einschalten, Leute. Und ähm, hat mich wie immer gefreut. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir so ein bisschen das Dorf abchecken, die kleinen Nebenquests hier machen und so ein bisschen hocharbeiten und hoffentlich auch bessere Waffen und so bekommen. Freut mich, wenn ihr dann wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Ciao.